Ich will zwar kein Schwarzenegger werden, aber auch ich mache Sport. Da müssen Protein auf meinen Tauer. Wo hast wo, du mir Essen? Das ist keine gute Idee. Die Fleischproduktion schadet der Umwelt und beschleunigt den Klimawandel. Ja, ja, ich weiss. Fleischessen steht immer mehr unter Beschuss. Aber siehst ist um du mir sonst zu bieten? Schau mal unser Regal. Es gibt einen Haufen Auswahl. Neben direkten Quellen wie uns zu Kichererbsen gibt es schon ganz viele Fleischalternativen. Das ist schon die Umwelt. Aber die Fleischersatzprodukte sind so stark verarbeitet, und das gesund ist. Und die Rohstoffe dafür werden in euren Monokulturen produziert. Ob das gesund ist, kommt halt auf die Menge drauf an. Und Monokulturen sind ein gesamtlandwirtschaftliches Problem. Für mich braucht es auf jeden Fall flächenmässig. Viel weniger Monokultur ausverteilt. Ja, ist halt effektiver, als wenn unser der Soja zuerst mehr gesessen zu ist und dann erst mehr essen ist. Aber bei der Alternative ist es oft so wie bei mir selber. Ich würde in der Schweiz züchten, aber mein Kraftfutter ist oft aus dem Ausland. Kann auch, wie dem hoffe, die Soja nicht aus der Schweiz kommt. Wenigstens kommt Soja zum Essen aus der EU. Und nicht wie dies aus dem Amazonas. ist halt so, wenn die Subventionen fehlen. Stimmt. Ich habe gehört, dass der Bund das ändern will. Neu zahlt er jährlich 1 Million an Subventionen für in der Schweiz hergestellte Pflanzen, die viel Protein liefern. Aber 1 Million, das ist nicht so viel. <lacht> oh, sicher, 1 Million für uns Böndchen ist längstens genug. Du hast gut gesprochen. Allein deine Werbung wird jährlich mit 6 Millionen Subventioniert. Es müsste auch so viel mehr passieren, dass sie angebaut werden. Und wer will schon nicht, dass unsere Nahrung auch bei uns angebaut wird. Denn so hätten wir kürzere Transportwege, neue Jobs und eine bessere Versorgungssicherheit. Das Umstellen von unseren Betrieben ist aber sehr anstrengend. Und alle paar Jahre kommen ihr wieder mit etwas Neuem, das wir nicht machen da haben wir einfach keine Lust drauf. Darum sollen die Subventionen ja nur bereitgestellt werden, sodass die, die wollen, können umstellen können. Niemand muss. Außerdem können so die Arbeitsbedingungen und die ökologischen Kriterien besser kontrolliert und umgesetzt werden. Schweizer Tofu, aus andere ist Bilag.